Herzlich Willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Heute ist dran. der 3D Battle of World Runner ähm, war eins der ersten 3D Spiele, also 3D, wo man diese zweifarbigen Brillen aufhatte. Ähm, ich werde es allerdings ohne 3D Brille spielen. Weil es erstens doof aussieht und zweitens ihr sonst wenig davon habt. Also, aber ich zeige es euch mal kurz: Man kann hier einfach auf Select drücken und hat hier den 3D-Farbmodus. Schön gelöst, eigentlich. Mal schauen. Ich habe das Spiel noch nicht angezockt. Ich bin schon sehr gespannt. So, da. Mal rausfinden, worum es hier überhaupt geht. Okay. Das schaut ja schon mal ganz nett aus. Hüpfen? Kann nichts, okay. Ah, dann ich schätze mal, das war ein Abgrund zum drüber hüpfen. Abgrund, hüpfen. Äh, wie jetzt, hätte ich da jetzt nicht drüber hüpfen sollen? Okay. Ah, okay. Da darf ich natürlich nicht reinrennen, ist klar. Aber der Hintergrund kommt irgendwie nicht näher. Hm. Hätte man jetzt aber schon machen können. Ah, nach vorne schneller, ich verstehe. Ah. Echt nochmal. War einfach ein bisschen, bis ich check, wie es geht. Ganz ein angenehmes Geräusch, wenn die Energie aufgeladen wird. Furchtbar. dass man ein bisschen schießen kann hätte ich mir jetzt eigentlich schon erwartet nicht so gut ich weiß, hüpfen, hüpfen warten ist zwar keine ganz gute taktik ah genau reingehüpft in den blobber warum kann ich jetzt nicht schießen kann das irritiert mich ein bisschen wow die Sprünge werden immer heftiger also sehr gerne 3D Jump run. Das ist krass ich wusste nicht dass das am Ende es gab sowas Jetzt habe ich Energie aufgeladen. Ah. Wow, okay, es wird deutlich schwieriger. Aber die Steuerung ist ziemlich gut. Uh, oh, das war natürlich nichts. Ah, schon recht weit gekommen. noch mal so weit scharf mal schauen krass gutes spiel eigentlich wirklich muss ja damals der hammer gewesen sein ja, dass die bäume nicht also dass der hintergrund nicht also gar nicht näher kommt oder kommt er näher? Ich, ich, ich hätte nichts bemerkt. Ah, Konzentriere dich doch, komm an. Blick auf den Hintergrund, konzentrieren wir das Spiel. So schaut's aus. Uh. aus wie, wie so Mario-Geister ein bisschen. Ich weiß, dass natürlich keine Puh sind, aber paar noch ein bisschen aus wie Wuhus. Na, ah. ah. ah. ja also der Hintergrund kommt nicht näher. ah da hätte ich ein Stern einsammeln können gleich, oder ja was bringt dir bringt mit irgendwas jetzt bin ich ja schon World 1 Strich 2 bin ich jetzt schon ah ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ah, da kann ich so durch Tore durchgehen. Aha, was ist das? Wow! Welt 1b. Also richtig was einfallen lassen. Ich würde es ja ich jetzt echt mal jucken. Ich dachte ja, es ist so ein 0815-Spiel mit schlechter 3D-Option. Aber jetzt hätte ich dann doch Lust, das mal in 3D auszubühren hab leider keine 3D Bilder da. Aber vielleicht vielleicht hole ich das noch mal nach. Aber vielleicht ohne Let's Play, weil zum Zuschauen ist der 3D Modus wahrscheinlich eher ätzend. Uah. Hätte ich denn, wir? Wow. Na, ja, da komm mal, das war schon hart jetzt. Super Game, ich bin begeistert. Gefällt mir total. <lacht> es ist irgendwie cool, wenn man so Spiele ausprobiert, von denen man noch nie ge vielleicht gehört hat, aber nie gespielt hat. Ich habe mir ja überlegt, ob ich mir das zur Aufgabe machen soll, mal alle NES-Spiele auszuprobieren. So in dem rahmen von let's play wieder ja gut dabei das ist jetzt glaube ich das fünfte ns Game oder so abgesehen von dem langen zeller let's play Lofalon! Yeah, der bringt einen zu so, world 1b Es erinnert mich für mich ja so ein bisschen an die aktuellen Handy-Runner, wie sie alle heißen. Da gibt es ja x verschiedene, das erinnert mich schon ein bisschen dran. Das wird so eins zu eins am Handy funktionieren, sage ich mal. Hat es vielleicht, oder vielleicht hat es eben schon. Vielleicht gibt, gibt, es, gibt es das eher für, für Android und iOS. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie wird es sich nicht anbieten. Wow, das war zu knapp. Das war zu knapp. Also Leute, ihr seht, ich habe Spaß dabei. Das Spiel solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Macht mega Laune, finde ich. Musik ist okay. Grafik ist eigentlich top. Soweit weit man das von einem NES-Spiel sagen kann. Also, damals war das sicherlich der Hammer. Hat ein NES. Es läuft auch so flüssig. Ich bin fasziniert. Uah. Uah. Welt 14, also jetzt sollte ich Welt 1 vielleicht bald mal geschafft haben. Ich bemühe mich, ich bemühe mich wirklich. Bin mich nicht so leicht, es ist nicht so leicht. Ah. Gibt es jetzt gar nichts mehr zum Einsammeln irgendwie? Da drüber hüpfen wird die Wahnsinnigen da. Uah! Geister! Ah, Es wird hart! Es wird richtig hart! Uh. Wow! Endgegner! Wow! Uh, ich kann schießen! Geilo! Geschafft, Endboss beim ersten Mal. War nicht schwer, hat er überhaupt geschossen oder irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Hat aber Spaß gemacht. Ah, es gibt also nur so kurze Sequenzen, wo man Ah, das war natürlich dumm. Das war natürlich dumm. Aber ich habe Level 2 gesehen, ich bin stolz auf mich. Mal selbst auf die Schulter klopfen. Muss muss auch mal sein. Eigentlich stimmt. Ähm... Uh, ich versuche es noch einmal, weil es so gaudig ist. Eins mache ich noch. 3D World Runner. Leute, das müsst ihr zocken. Das, das ist super. Ich glaube, ich kriege einen Ohrwurm von dem Soundtrack hier. wiederholt sich so verdammt oft, aber besser guter Sound, dass sich oft wiederholt als schlechter Sound, der sich gar nicht wiederholt. Warum kann der eigentlich so weit? Was ist die Story? Warum kann der so weit springen? Das ist irgendwie so ein bisschen ein Western-Setting, aber Hm. Und eins der ersten 3D-Games habe ich gelesen auf Wikipedia. Also ja, okay, das war jetzt nicht ganz so fern, ich mir auch spielen konnte. Es ist schon ein bisschen schwer, bei NES-Spielen so, sich aufs Quatschen zu konzentrieren äh, auf zu quatschen und spielen gleichzeitig zu konzentrieren. Na, werde ich auch noch in den Griff kriegen. Aber noch ein paar NES Spiele vor mir. Weil ich das wirklich machen will und alle nes -Spieler aus ausprobieren, es sind nämlich verdammt viele. Ich dachte nämlich, es sind nur so bei 200, aber es sind viel mehr. Es sind glaube ich dreimal so viel. Oder so, hopp, Riesensprung. ah Da kann ich wieder einsammeln. Sehr gut, es ist schön abwechslungsreich gemacht. also mit den Leuten, was zum Einsammeln gibt, da gibt man super Power ab, damit man schneller vorankommt, beziehungsweise auf 1b kommt. Ich sag mal, alles richtig gemacht. Die Leute da, ich keine Ahnung, was mir diese Sterne bringen, aber ich sammle sie mal ein. Ah, es ist einfach nur so Bonus. Oder wie? 1B ist einfach nur Bonus, Level. Man hat das Gefühl, wird relativ schnell besser weit man das bei von mir sagen kann hier, hier wieder luft verloren volle kanne voraus ich sag mal luft verloren ich habe keine ahnung was es ist ich ich bin auf wieder auf 1b mit diese ganzen sterne eigentlich wird hier irgendwie nicht so klar kommuniziert was ich damit machen soll das war knapp Boah! Boah! Also leicht ist nicht. Leicht ist es nicht, aber es könnte doch viel schlimmer schwer sein auch. Ist jetzt ziemlich viel Glück dabei wieder. Mal schauen, wie weit ich es noch schaffe. Ich möchte nochmal Level 2. Und dort ein bisschen weiter kommen. Und nochmal schauen, ob dieser Endpost immer so leicht ist. Oder ob ich einfach nur Glück hatte. Oder ob ich einfach immer so gut bin, natürlich. <lacht> ah! ah! Aber ich will es reinschreien ins Mikrofon. Ah, da wird es schon zum Teil recht hart hier. Ach, schon gute Reaktion. Na, no. nein, Mama geht. Das ist unnötig. Letztes Leben. Mal schauen, was ich daraus mache. Ah, wahrscheinlich kann man irgendwie Leben dazu kriegen, aber jetzt jetzt noch nicht gecheckt, wie das gehen soll. Uah. Ah! Nein, leider. Sollte nicht sein. Okay. So, nein, das war's für mich, Leute. An der Stelle, ähm, mache ich mal Schluss. Ähm... Ist wirklich ein super feines Spiel. Kann ich nur empfehlen. Zieht es euch mal rein. The 3D Battle of World Runner von Square 1987, Leute. Tut es, spielt das. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wenn euch mein Let's Play gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich Ciao und bis zum nächsten Mal.